Hallo, ich bin der Robin und ich mache witzige Videos auf YouTube, in denen ich Leuten auf den Sack gehe. Das ist gut. Ah, Sagst du, kannst du auf YouTube stellen. Ah, das klingt noch. Na, ihr Swiffer, was cruncht. Äh. Das ist Jugendsprache. Ach so. ja. Na du alte Wuchtbrumme? Aber so jung bin ich auch nicht mehr, aber ich brauch's Ehrenmann! Ha. ha! Ha! Rose! Bierkrug! Bierkrug! Was geht bei dir? Es juckt. Ich glaube, ich brauche eine Popodusche. Ich wollte schon immer mal bei Quote Quest mitmachen. Dafür bin ich leider viel zu unlustig. Schade. Aber rein optisch, relativ mainstream. Danke. Auf jeden Fall haben wir dann nicht gesetzt. Ich höre nur... Er hat gerade Jungs gesagt, da ist doch eine Frau dabei. Hallo. Oh, <lacht> ich <lacht> finde Frauenrechte schwierig. <lacht> Kokain, Kokain ist ein Grundrecht. <lacht> Hallo, es juckt. Also? Da braucht man so eine Puppendusche. Alles was da drüben gibt. Vier Stück. Ich hab gerade Durchfall. Gut. Ich würde das gern mal ablecken. Ah, ah, ah. Na, moin, ihr Swiffer, was cruncht. Das ist Jugendsprache. Ja. Na, moin, du alte Woche Prumme. Ehrenmann! <lacht> Rose, Bierkrug, Bierkrug. So? Du bist aber mutig. Ich würde das jetzt lieber nicht machen. Ach. Ah. Ach, <lacht> Ach, ihr seid einfach schöne Menschen. Entschuldigung, der Staat ist eine Maschine ja, in den Händen der herrschenden Klasse ja, ähm, zur Unterdrückung des Widerstandes ja, des Klassengegners. Aber in dieser Hinsicht unterscheidet sich ja eigentlich die Diktatur des Proletariats im Grunde genommen durch nichts von der Diktatur jeder anderen Klasse, oder? Denn die Diktatur oder der Staat des Proletariats ist auch nur eine Maschine zur Nieder Niederhaltung der Bourgeoisie, oder? Verstehe ich das falsch? Keine Ahnung. Wir wollten ja nur wissen, wie die Menschen daraus in kommen. Ah, jetzt kenne ich auch das Gesicht zur Stimme. Der Staat ist eine Waffe in den Händen der herrschenden Klasse zur Unterdrückung des Widerstandes. Du bist hübsch. Aber rein optisch relativ mainstream. Kann auch sein. Aber man kann nicht immer alternativ sein. <lacht> Gegnerische Klasse. In dieser Hinsicht unterscheidet sich. Aber, aber, aber. Frauen sind halt wie Pizza. Und stark geschminkte Frauen sind wie kalte Pizza. Immer noch gut. Ich danke. Ja, bitte. Du gesagt, meine Mutter hat ordentlich Holz vor der Hütte. Was? was? Ja, Kiss euch, Alter. Ey, wann denn? Wann denn? Da ist Ach du Scheiße, was machst du? Alles Gute nachträglich. Das ist schon ein paar Wochen her schon wieder. Ich gehe. ist eine Unterdrückung der Bourgeoisie. <lacht> Können wir zahlen.